Weil komm her, ich will dich voll kotzen. an, ah, du kannst auch. Ach, Ich denke, wir wollen jetzt hier oben rumrennen. Tschüssi! Guck nach oben! Guck nach oben! Was da fliegt Wohin fliegt ihr denn? Da seid ihr! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme dazu! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme! Ich komme. Wie oft hinkst du schon? Vielen Dank! Au! <lacht> <lacht> noch gar nicht. <lacht> oh, Nein! Sie darf nicht überhängen <lacht> <Nein. lacht> ähm, Haben wir es wieder geschafft? Ja! Haben wir es wieder geschafft? Oh scheiße. Ich, hab, ich war nicht zu doll das kotzen Ich, ich habe durch kotzen eine Fähigkeit schon nicht ich. Gut, okay, ich dachte Das schön. Uh! Für uns Meisterin. Dicken, Sie Dicken, vor. kotzt dich zu mir. <lacht> so ganz langsam. Aha. Ist das nicht einfach Hat sich geheilt wieder krank. Na klar. Was tut man nicht alles für die Kinder? Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Sie schreit jetzt wunderschön. Ja. Sie geht zum potenziellen Pornokeller. Oh Gott, meine Ohren sehen echt lustig aus. Oh hell no. Gott, ich hab äh, aufgemacht. Wie steht's bei dir? Ich muss dreh dich um. Ja. Lauf Richtung Bauch. Lauf nach rechts. Ich ah. Nope! <laughs> <laughs> Dumm. So, wenigstens konnte noch mal dumm machen. Die netteste Kotze mir kurz, kurz, auf der ganzen Welt. Ich hab mir jetzt geschrieben, you came on YouTube. Hütin? So, warte, ich glaube, sie spricht Deutsch. Nein! weit es ist, ist auf privat gestellt, aber ich glaube, das ist noch der Deutsche. Schreib mal bitte Wolki Doppelpunkt Schleichwerk. <lacht> Wenn sie fragt, ich bin aus ist schon rausgegangen. <lacht>